Peggy 18 Hey, und herzlich willkommen zu Shadow of the Tomb Raider. Ich habe mir eben gedacht, da ich den Eye-Tracker schon länger besitze, dass ich mal ein Spiel spiele, wo man es auch sieht, wie man ihn anwenden kann. Dafür eignet sich dieses Spiel hervorragend, weil wie man hier in den Einstellungen sieht, bei Adobe Blickerfassung, gibt es sechs verschiedene Möglichkeiten, ihn zu verwenden. Und eines davon ist halt nur mit Game Bad, wegen Vibration wahrscheinlich. Also es gibt für mich jetzt fünf verschiedene. Man kann mit Blick zielen, Überlebensinstinkte, also auf Sachen schauen, sogar die Charaktere im Spiel sehen, ob man ihn ins Gesicht sieht so quasi. Dann fallen, na, fallen eben eher nicht. Und halt erweiterte Sicht das ist eben nicht so nach links, das ist so nach links hinauf und mit Blick werfen. Also, jetzt mal alles angemacht und dann schauen wir mal, wie das so ist. Ich habe eben vor, so ungefähr ein 20 bis 30 Minütiges Gameplay jedes Mal zu machen, wo so ein Abschnitt ist. Und ihr habt zwar auch die ganzen Zusatzkräber, aber grundsätzlich halten wir uns mal an das normale Spiel. Es soll ja ungefähr 10 Stunden Gameplay sein, also werden es so ungefähr 20 Videos werden maximal. Und dann geht es auch schon los. So: Kampfschwierigkeit, Geländeschwierigkeit, Rätselgeschwierigkeit. Kann man sie durchlesen, mache ich jetzt nicht. Werden wir alles auf Normal lassen? Oh mein Gott, warum fällt mir der Leopard, Geobard, what the heck? Der im Hintergrund ist jetzt auf. So ja, wir werden mit der normalen Schwierigkeit weitermachen. He'll come Shadow of the Dawn Brother. Hit me There is another free two days Also weißt du, das war schon zwei Tag Nein, schlecht. Ich steck ihn nach. Oh, Scheiße. Felsspack. alles okay? Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Ich bewegen, ich hol Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Ich beeil dich. Jo, was schneid's jetzt weg? Oha. Okay. Ich muss eh drücken. Ich muss feste eh drücken. Oha. Schmuck habe ich schon mal gesehen, irgendwo. Ah, ich komme schon wieder weg. Also, Kitchen schon los. Ich auch, auf, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, wie man so da hinkommt, aber... Okay. So. Und, da auch. Oh mein Gott, <laughs> sie ist flink in der Katze. Schauen wir uns schon mal um. Ja. Also ich werde auf jeden Fall im geklettert. Ja. Schau, das ist ein Moment, das kommt so Leopard oder so. Jetzt äh, bricht so eine ganze Pierre auf. Nein, ich <lacht> nah, meine es sind nur so aus Standard Dombrider Pings. Oha, oh, das Skelett, das geht auch ab. zu neu. Aber eine coole Shootelampe. Standard View funktioniert schon, Also mhm. wenn sie was das ist. Okay. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht also, fertig. Sie beschützen irgendetwas. Sechs Wochen. Und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Und wo muss ich da hin? Ah, wie? We, Wer und dann go. We, um. So. Ich sprühe noch immer ein bisschen mit den Grafikeinstellungen, weil man würde das Maximale ausholen, aber noch das Flüssige ist. Oh, kopf über die Kamera, ne, so dort. Ah ja. Da hätte ich mir jetzt auch festgehalten. Das ist bestimmt nicht rutschig oder so. Oha. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Ja, das ist da. Die Schulter da. Okay. Jetzt ist das Video in der Falle, Annie. Oh mein Gott, ist das so ein Abhörgerät, also so ein... <laughs> Okidoki. Mal Fotos machen. E klar. Für Instagram wahrscheinlich. <lacht> Lara! Oh, ja. Yeah. Wow. Er ist nebenan gewesen. Sieht ihr das mal an? Nein, zusammen geht noch Das ist klar, weil er kann ja nicht so einen Weg genutzt. gehen. Jetzt wissen wir, wo wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Immer die Notizen. Sorry. <lacht> Sieht noch gar keine Pistole in dem Haus. Ich habe gesehen, wo der Gang über die eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Der Medi. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Okay. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Uh, nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Er verwischt hier seine Spuren. Oh. Ist es eine Falle? Lara! Oha. Wir müssen schnell hier weg! Lara! Ja, aber schnell. Komm jetzt! Sie sollten erst so noch vor ungefähr 2 Minuten müssen vorsichtig sein. Und jetzt... <lacht> RC. Los! Los! Passt. Schnell! Komm schon! Okay. Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Immer die Influencer. <lacht> hey, willst du dich ja, ja. frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige ja, mich mit okay. dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch. Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach, übrigens. In den so, das hat das jeden das Motto passiert. geben. Mhm. Ich kenn den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte den verdrücken. <lacht> Mexiko. Ich wollte schon sagen, von der Musik ja. Kann okay. der Da ist er. Abo, weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Hm. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Hm. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, Siemer. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Äh, Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Okay. <lacht> das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also, südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Peru. Okay, das Datum von den Ruinen. Sieh es dir genau an. Es ist beschädigt. Diese Zahl... Sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Äh, Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also, deswegen Peru und nicht Brasilien. Good. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit, äh, einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden? Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht dürfen uns nicht erkennen. <lacht> auch mal die Masken auf. Yo, ja. Jetzt haben wir schon beide, <lacht>, aber die Masken aufziehen, egal. So, wir sehen das leider, die auch noch ein bisschen lägisch sind, dass irgendein Grunde Polizeibuch und so nicht ausgelastet ist. Ah ja, jetzt habe ich die Grafik jetzt schon noch mal komplett. Leute sind bewaffnet. Los geht's. Verstärkung dabei. Hoffentlich. Ich, hoffe, es ich geht. gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. Cool, okay. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Drehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Jo, Lichteffekt. Ja, Herr wie läuft's bei dir? <lacht> er ist <schon> <lacht> auf so, auf 2 Sekunden so. ...ein Sprech. Tja, unglaublich was. Der Junge hat die Offrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Ehre. Ja, ein Drink hätte jetzt echt dann Kann man sich nur umbringen? Schauen wir mal. Okay, man will den. So, was sagt die kleine Kose da? Einen kaufen. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Zündet hm. er jetzt auch nicht auf. Ich, weiß, ich. ich mag keine Menschenmengen. Sind wir Sturmwachen oder Todlose lieber? <lacht> Nein, schon okay. Also der Corona mit den Gesichtsmasken ist doch nicht ganz so Cool in Mexiko. Du hast dein Tor. <lacht> Just kidding. Wir haben ja eine auch, Aber ja nicht. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Er geht wahrscheinlich wieder durch einfach. Ah die Lehrer muss oben drüber ist kein Zug drin. Ich habe gehört hier so eine richtig heiße Fiesta-Stadt. So er ja, macht das so mit dem Feilschen und so mit der redekunst sie so. Kleid am Aufzug. Das auf. ist nichts für Touristen. Äh, aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier oh, wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte hier ein Opfer bringen, oder? kennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Vielleicht so, hat sie nur... Also, vielleicht hat er nur abgelenkt. Vielleicht hat falsch Bis dann! Sir, Race in peace, wäre auch immer da gestorben Jonah, ist. ich bin drin. Danny. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Schau mal, mit der mal. kommen. ein Überlebenskünstler und guter Freund. Ich habe ihn vor einigen Jahren bei meiner ersten Expedition an Bord der Endurance kennengelernt. Er brachte mich gleich bei unserer ersten Unterhaltung zum Lachen, indem er mich Kleiner Vogel nannte. Kleiner Vogel. Wir haben seitdem viel durchgemacht und Jonah war immer für mich da, seit der Kontakt zu meiner besten Freundin Sam abgerissen ist. Er begleitete mich nach Kites und half mir, die göttliche Quelle zu finden. Das Artefakt, nach dem mein Vater gesucht hatte, als er getötet wurde. Nachdem ich die göttliche Quelle zerstört hatte, um zu verhindern, dass die Trinity in die Hände fällt hat mir Jonah dabei geholfen, den Orden Zelle für Zelle zur Strecke zu bringen. Als ich die Notizen meines Vaters vollständig entschlüsselt hatte, hielt Jonah Cosumel für den besten Ort, um unsere Suche zu beginnen. Und obwohl ich ihm anfangs nicht geglaubt habe, hatte er recht. Die Ausgrabungsstätte in Kosumel war als einzige noch nicht zerstört. Und jetzt weiß ich auch warum. Trinity weiß, dass noch ein Teil des Puzzles fehlt. Ich muss rausfinden, was es ist, bevor sie es tun. Okay. Cool. Wenn es mm. gut verdont auf jeden Fall. Da komme ich durch. Ah, ich bin ein bisschen quetschen. Verzeihung. Ja, Entschuldigung. Und hinten auch, die Tatschen. Was da? Jo. Ich hoffe das sind nicht alle da frisch begraben. Na, wird anscheinend so ein Feiertag sein, wo man wir zum, zum Graus geht, ja, Sir. I guess. Trotz des Fiaskos in Brasilien, zweifelt niemand an ihrer Führung der Organisation. Wir können ja, auch jetzt mitten nicht durch. Aufgeben. Ja, okay. Sir, wir sind zu allem bereit. Er ja, geht einfach. Okay, cool, passt. Er glitscht auf vorbei. vorbei. <lacht> Jonah, alle. Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, ja, du hast recht. Okay, mein Fehler. <lacht> Sogar der Untertitel ist. In Lara grün sag ich mal. Türkis. Ich hätte so Masken, ehrlich, gesagt so echt gerne am echten Leben. Schaut ziemlich sick aus. Aber ziemlich... Ja, Jemand hat an Städte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich, Croft. Moment. Was ist? Ich will bestimmt. Commander. Keine Vermutung. Hm. Oh, Aber bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Ich Glaub, das so Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Richtig gut, So mit so einem Schatzgräber, auch, äh, equipped hinten, muss man... Ja, Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto, weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Anfang 20? 20. <lacht> finden Sie gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Hey! Raus aus meinem Büro! Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Das ist der Büro? Okay. <lacht> Keine Sorge. <lacht> ist okay. No. spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Hm. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Auf und das ein trocknen, das kennen wir bei uns gar nicht. Oh, der Ziegel. Ja, mal. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. So, wir können jetzt auf die Map schauen, anscheinend. Oha. Da sieht man anscheinend was es alles gibt auf der Map. Eine Kiste, Dokument. Ja bei allen Sachen bin mir noch nicht sicher was das sind. Dann ein Vulkan, alles klar. Wir sind auf jeden Fall bei Kosumel. Das ist anscheinend auf einer extra gelegenen Insel. Sind wir schon den ganzen Weg bis daher? Wait a minute. Ja, gut. Was da? Ah, Goldstücke muss man anscheinend sammeln. Logisch. Ja. Da müssen wir hin. Nee, bin da. Und anscheinend müssen wir da so. Ich bin mir noch nicht sicher, wo wir hingehen müssen. Schauen wir mal. da müssen wir anscheinend durch, aber das wird nicht funktionieren. Einer also Zielweg Stoff, alles klar. Stoff. Aha. Wir brauchen halt Ressourcen um Sachen abzugraden und herzustellen, das gibt schon Sinn. Wenn okay, die Yay. Jetzt haben wir so fünf Schäferhunde drin. Und weg damit. Maske auch weg. Aus dem Fall Ja. Und für heute war es aber also. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.